damit hallo meine Pokéfunde Pokéleute und bekommt der neuen Folge mit Platz. Und die letzte Folge hatten wir die Space Level fertig gemacht und so gesehen alle Level fertig. Nur werden wir noch die Bonus Level machen, also die VG Land Level oder wie die heißt, keine Ahnung. In der ersten, letzte Folge habe ich noch mal gezeigt und in der ersten Folge äh, hat man es gesehen. Habe ich hier schon gemacht, jetzt gehe ich hier rein und cutte euch den Moment, wo der oder? Komm, wir gehen einfach mal rein. Und zeigt euch, wo das ist. Dafür brauche ich einfach irgendwas. Es ist egal. Da kann man einfach ganz leicht hin. Ich habe mir das natürlich nachgeschaut. Im Internet ist ja klar, als ob ich das auch nicht weiß, ne? So. Es ist hier unten. Sieht man. Ich, ich weiß nicht, wie ich so blind war, aber das ist einfach hier unten. g -Land. Und anders wie beim Fauland oder das hat das rote, we weißt du was ich meine? Ist das hier halt ähm, grau und kommt einen schwieriger vor. Und ich bin ganz toll. Yeah. Also ich gebe natürlich mein Bestes. Ich, ich nehme das gerade alles vor auf, weil ich die nächsten Tage wahrscheinlich nicht viel Zeit habe. Und falls ich halt nicht gut geht oder so, kommt halt diese Videos. Oder Mutantmuts. Weil ihr habt gemerkt, die letzten Folgen waren alle Mutant Von 5 bis 10 waren nur Mutant Dafür entschuldige ich mich. Äh, ja Das auch nicht, was damit mit mir los ist. Also. Ich habe hey, Niemand hat halt Zeit für mich und ja, da habe ich halt immer Mutant was gemacht. Aber. Wenn halt nicht mehr Zeit ist, dann kommt auch wieder anderes. Ich nehme alles hier vor, damit ich die nächsten Tage ein bisschen chillen, wie dillen kann. Ihr wisst schon mal Okay, okay. Die Level sind nicht ohne. Die sind zwar nicht so schwer wie das letzte Level, möchte ich mal behaupten. Und ich bin dumm. Aber übrigens, hier gibt es auch keine ähm, Coins zum Sammeln oder so. Normalerweise hätte ich ja eigentlich schon alle Coins, aber ihr wisst ja, ich habe das letzte Level von Deluxe nicht geschafft. Äh, die letzte ähm, Level von der Deluxe Welt. Ja, Geisterwelt heißt sie, ne? Geisterwelt. Ja, ich bin dumm. Die habe ich leider nicht gemacht deshalb sonst hätte ich nämlich alle Punkte, diese alle Coins, gibt 4000 und ich habe 3900, das ist ich. ne? Ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage wir, dann dann meine ich mich, aber ich sag das halt, weil keine Ahnung, ich mir so angewöhnt. Fack mich nicht. Was? Das war schon. Das war easy, ey. Easy. Gut, dann mache ich ein klein. Hat nein, nein, ich, ich weiß doch, äh, ja, weiß ich das? Ich mach kurze kann und schauen nach, wo das ist. Okay, Leute. Also ich habe es jetzt nachgeschaut, die beiden letzten Level. Die werde ich dann jetzt noch eben machen. Und mal schauen, ob ich schon in der zweiten Welt dann. Also die erste Welt sind diese vier Level. Ich dachte erstmal, eine Welt wäre irgendwie so anders halt. Egal. Auf jeden Fall ist es nach dem Checkpoint erst. Also schon ziemlich nah, aber das Level ist eh für uns Pro Gamer jetzt so einfach. Und ganz unerwartet hier rumspringen. Toll, ne? Das Wheel Howland. Das ist jetzt das rote. Das hatten wir der erste auch nicht du! Nicht du! Ha, du kriegst mich nicht. Die Bombe vielleicht, aber jetzt ist der tot Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen den Leveln ist. Deshalb. Deshalb, ihr könnt es mir sagen in den Kommentaren. Falls es wüsst, ne? Es gibt viele Leute, die schauen das, obwohl die das Spiel nicht kennen. So gut wie alle schauen dieses jetzt, weil ich es nicht kennen. Oder gibt es irgendwelche Leute von euch, die das Spiel haben und äh, es schauen, weil er... Keine Ahnung. Wieso schaut ihr das eigentlich, wenn du es kennst? Also ich. Ah oh Mann, ja, kann, ich kann mich umbringen. Ja, bring <lacht> mich nicht. Das wird schwer, da drüber zu kommen, weil ich kann nicht einfach so springen. Ah, doch. Das sind nur der zweite Pixel oder so. Also der erste Pixel irgendwie hat jetzt nicht ganz gereicht. Ich, keine Ich kann es nicht erklären. Auf jeden Fall muss ich diesen Bastard hier töten. Sorry. Ja, toll das, das war klar. Das war klar. Punkt. Das war klar. Punkt. Komm her, du Sack. Mann, ey, jetzt werde ich aggressiv. Was? Was? Also in diesen Leveln gibt es nur manchmal Checkpoints. Ich weiß es gerade nicht, ob es da jetzt immer Checkpoints gibt. Oder manchmal, weil vorhin? Ach, ich glaube, diese sind schwieriger, weil die hier und sowas alles haben. Aber dafür haben die Checkpoints. Also die roten, jetzt wo wir es gerade spielen. Aber ich möchte noch nicht genau sagen, ob es jetzt stimmt. Also lass uns auch nichts ein, was ich sage, okay? Ich sage das, was ich denke. Nicht denke. <lacht> so. Nicht mehr. Du wirst tot. Tot, nicht tot. Ah doch. Ja, okay. Die haben Checkpoints, die Roten. Also dieses übrigens konnte man erst äh, nachdem man. Äh, genug ach oh, kacke egal ja, ich hatte einen checkpoint nein nein nein, nein. Okay, okay kill kill ich weiß nicht wie ich den killen soll erstmal den da killen dann bevor er noch bomben legt oder mich behindert dieses Level kann man übrigens nur betreten mit also diese bestimmten Level kann man halt nur betreten mit solchen Items das ist ja das Hardcore dran Hardcore dran ja das ist ein wirklich gutes Deutsch es geht doch nicht. So da oben. Hier, komm her. Hallo, oh, hallo. habe ich das geschafft? Komm, komm, komm. Ja ist mir egal. Solange ich durchkomme, solange ich durchkomme, sagte ich. Solange ich durchkomme. Nein, nein, komm nicht zu mir, komm nicht zu mir, komm nicht zu mir! Sagte ich, kann werde ich sterben. Nicht sterben, niemand macht Wenn ich jetzt von ihm gestorben wäre. Ah, geschafft, okay. So, hier brauchen wir die Lex. Äh, ne, das, das levels kennen wir. Da hatte ich auch schon gefunden, nur. Wir konnten halt immer nicht durch, weil wir das Item, was ich gerade hier in der Hand habe, nicht hatten, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist lang her. Also das ist selbst... ja Oh, ich bin wach, kurz kurz. So. Also, das ist ganz hinten. Okay, das ist am Checkpoint. Am Checkpoint ist das. So, und dasselbe kann man auch nur betreten, ohne power up -Jack pack So der ich es jetzt mal. So. Checking. Ah ne, ja, unten check da, da hinten ist das... CGA-Level, aber kommen wir momentan noch nicht rein. Hier hinten ist es... G-Land. Das sind jetzt die Level, die man nicht... die keinen Checkpoint haben, gell? Hab ich richtig verstanden? So, cheese. <lacht> cheese. und... Cheese und... ha. <lacht> okay, komm, komm runter. Bam! You must die schwein ooooh juice bleh scheiße bam bam can't kill me can't see me can't kill Die haben doch Checkpoint? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Das eine Level hatte gar keinen Checkpoint. <lacht> Ach, da unten, ich, ich, Ja, da unten ist das Ziel. Nein, nein, nein, nein, nein, Oh, wow. Durch. Einfach durchrennen. Nein. Achso, ich habe ja nicht das. Okay, ich bin dumm. Ich war gerade dumm. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Da unten ist das Ziel. Yes. Woo. Die erste Welt haben wir durch. Fertig. Aus, Mickey hinaus. Fertig. Gut, dann werde ich mal eben nachschauen wo in den beiden leveln diese beiden level werden wir heute noch machen und das war's dann weil keine ahnung ich möchte ein bisschen speedy und zar ist da machen okay, wir sehen uns gleich <lacht> oh mein gott also ich habe gerade nachgeschaut und es ist so simpel aber schwer zu finden wenn man nicht drauf also man sucht halt so und dann merkt man wieso ist hier oben frei und man springt sofort ist es da punkt Klar konnten wir das nicht finden, weil wir, das also die Level, also ich erkläre es mal so: die Orte, diese Level-Orte, also das hier zum Beispiel, die man nur erreichen kann durch das Hochspringen, sind sehr schwer oder halt schwer. Die mit diesem ähm, Shooting, also dieses rote Shooter, ihr wisst schon, das, das da unten hier, die sind so mittel und das mit dem Jetpack, da also, der Jetpack, das zählt nicht also. Die anderen, die einfach mit allem erreichbar sind, man muss sie nur finden. Das ist eigentlich ne. Ja, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Also das ist mir schon ein Rätsel. Ich möchte es gerne wissen, wie der da hochkommt. Aber wer braucht das schon? Ich nie. Okay, doch ich, doch ich brauch's, ich brauch's. Aber jetzt habe ich keine andere Wahl. Von daher. Komm, komm, nein. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, was es war. Frag mich nicht was, ich, was es gerade war. Manchmal will er einfach nicht springen. Ich glaube, man muss erstmal so machen und dann erst so, weil sonst möchte hat er irgendwie kein Bock, keine Ahnung. Dann akzeptiert er nicht. wird jetzt los, ey. Vielleicht werden wir auch nur das hier noch schaffen. Und die nächsten werden wir dann in den nächsten Pfad machen. Ihr wisst, was ich meine. Ah, warte, das ist doch hier drunter. Genau hier drunter. Richtig. Woo. Ja, komm, kann ich killen. Obwohl, komm. Wir versuchen es noch ein bisschen. Boing. tschüssi. Kennt sie mich, John Cena? Oh, oh, warum nicht. Ja. ja, wow, was ist das denn jetzt gewesen? Was war das denn jetzt? Also wie gesagt, ich nehme gerade vor auf. Hm. Falls ich halt nichts hab, dann lade ich halt wenigstens was hoch, weil die letzten Tage kam ja nichts. Also ich habe immer dieses Problem, dass die mal so Tage nichts kommen dafür entschuldige ich mich natürlich aber ich weiß auch nicht ich weiß ich kenne ja jetzt den Trick ich weiß jetzt den Trick ich, ich weiß den Trick jetzt ich mich um danke ich muss einfach jumpen wozu habe ich es denn sonst Komm, du, hier ich muss hoch oh ich habe keine Ahnung was ich heute mit John Cena arbeite. Fragt mich bitte nicht. Danke. Ich bin heute komisch. wo ich den gleichen Tag, wie die Folge 10, gerade aufnehme. Äh, ja. Keine Ahnung. Das ist neu für mich, dass ich voraufnehme. weil eigentlich tue ich es nicht. Und das ist hier. Normalerweise nehme ich halt so up to date auf. Also am gleichen Tag oder einen Tag davor. Ja. Aber das war jetzt mit der Folge nicht, denn wir machen das Level noch kurz. Also das hier ist irgendwie also eigentlich einfach. Ich glaube, das hatten wir sogar gefunden, aber ich wollte einfach nicht rein. Also ich hätte die Möglichkeit, glaube ich dazu gehabt. Das ist nur eins, das, da da so den Jetpack das ähm, Update Jetpack für und das ist easy. Also das Level selbst habe ich noch nicht gesehen, weil ich lasse mich da nicht spoilern. Ich lasse mich nur spoilern, wo das ist, weil ich keinen Bock habe zu suchen. Ehrlich. Und muss ich wieder, ah, ich hab's gefunden. Oh, habe ich ein falsches Item. Ja, lass noch mal rausgehen. Hier ist es. Und äh, wie das Level selbst ist, ist ein Eis. Äh, ich glaube, Pauland war das getan oder die Ländlich Ich hab's gar nicht gesehen, sorry. Ich, ich bin damit mitgekommen, wie ist Ich nenne das einfach Grauland und Rotland, okay? Okay? Gut. Wenn jemand Nein sagt, dann soll er sich jetzt die Hand nehmen können. Ich jetzt auf jeden Fall so nennen. Oh, scheiße. Wenigstens bin ich nicht tot, ne? Das ist, das ist die Hauptsache. Wenigstens bin ich nicht tot müssen sie mir alles neu machen übrigens oben die Zeit die gab es ja schon bei jeder Folge aber ich habe die nie beachtet weil sie mich einfach nicht interessiert das interessiert mich nicht wie viel Zeit ich das mache oder ob ich schnell bin oder nicht ich will einfach nur das Level schaffen nur die Level schaffen was ist los ey das ist das letzte Level was wir jetzt für heute noch machen das ist also für die Folge 11 schon krass wie viele Folgen wir haben gell schon krass ich finde schon was oh, ihr müsst auch sterben, einfach, einfach weil ihr sterben müsst. Baum, So. Oh. Baum sagt alles. Ja wow, ich musste mich doch umdrehen. Uh, ganz an die Kante noch angekommen. Okay, das ist Checkpoint. Ich weiß nicht, wann Checkpoints gibt und wann nicht in diesem, in diesem Leveln. Also das ist ganz komisch für mich. Ich check das nicht. Oder hatte ich in diesem einen Level Checkpoint? Aber ich habe nicht gesehen. Ich weiß nicht. Ich bin doof ihr wirst dass ich dumm. Nein. Manchmal, aber nicht immer. Das ist aber coole Sache hier mit diesen. Kann man es Stufen nennen? Das sind so Elevate, sind äh, Aufzug oder sowas. Das ist so eine Art Aufzug. Das erinnert mich zumindest dran. Das ist dumm. Nein, das ist cool. Und jetzt muss ich diesen dummen Kack hier neu machen. Äh, nein. Oh, das so billig treffen lassen. Was ist denn los mit dir? echt ey was mir los mit mir ich hoffe äh, selbst wenn das letzte wenn das Projekt eigentlich schon beendet ist, das heißt eigentlich schon beendet. Ich habe das normale Gameplay schon geschafft. Ich mache ja noch die Bonuslevel und dann mache ich mit etwas anderem noch weiter, aber ich möchte noch nichts spoiler. Das seht ihr dann, wenn ich alle Bonuslevel habe. um das freizuschalten, das etwas, sage ich mal, muss man alle 40 äh, Golden Diamonds, oder wie heißen, sammeln. Ähm, also es gibt ja 20 Level und 20 Bonus Level. Also in jedem Level gibt es halt Bonus Level und da gibt es halt auch diese Giant Diamonds. Also das ist, was man einsammeln muss, um das Level zu wenden. Du weißt, was ich meine. Und wenn man alle davon gesammelt hat, kriegt man was dafür, womit man das Spiel einfacher machen kann, sage ich mal so. Ich habe ein Leben und auf das, das Ziel. Das meine ich da oben das. Das ist das Ziel nämlich. Oh, scheiße. Voll Angst. Ich habe jetzt voll Angst. Ich will jetzt nicht drauf gehen. Ich mache jetzt kein Risiko. Ich mache jetzt hier Safety First. Komm, komm, komm. Okay. Bam. Das hier. Bam. Aber nur BAM. Ja. Yeah. Okay, Leute. Würde sagen dass das vielleicht ein bisschen kurz. Deshalb. Ähm. Nee, komm, egal. Leute, das war's für die Folge. Wir haben sechs äh, boten fünf Boote weil das habe ich in der letzten Folge und in der ersten Folge gemacht. In der nächsten Folge werden wir die beiden und diese ganze Welt, denke ich mal, machen. Und dann hier die vier von dem Space Level, der ist das eine und dann hier die anderen. Das Blöde ist, hier muss ich ja bis zum ganz am Ende. Aber wie ihr gesehen habt, ich habe es ja jetzt auswendig, ungefähr. Das wird nicht so schwer. Haut rein, Leute. Wenn das Video gefallen hat, gibt's den Like-Button. Wir richtig rein <lacht> Schau mal beim nächsten Mal wieder vorbei wenn es heißt Glückshorn ein äh, ja.